Im letzten Video, da hatten wir diese Ausgangsrechnung erstellt und zwar für den Verkauf dieses Esstisches, also Verkauf eines Fertigerzeugnisses. Und in diesem Video wollen wir uns jetzt die buchhalterische Erfassung dieser Ausgangsrechnung angucken. Wir wissen ja, Belege sind die Grundlage der Buchführung und wir müssen auch Eigenbelege buchen, also auch diese Ausgangsrechnung und das schauen wir uns jetzt an. So, wir haben folgende Ausgangsrechnung vorliegen, also wir kaufen hier Esstische und zwar 20 Stück, Einzelpreis 1500 Euro, macht insgesamt 30.000 Euro netto. So, und das heißt, wir machen hier einen Umsatz. Wir machen Umsatzerlöse durch diesen Verkauf. Und das ist ein Ertrag. Ein Ertrag mehrt das Eigenkapital. Wir erinnern uns, wir hatten Aufwendungen gebucht und zwar den Einkauf von Werkstoffen. Diese mindern das Eigenkapital. Und die Differenz aus diesem Aufwand und Ertrag, das ist dann der Gewinn. Ein Gewinn mehrt das Eigenkapital. Das möchte ich ja auch erreichen. Da deswegen produziere ich ja auch meine fertigen Erzeugnisse. So, die Aufwendungen haben wir auf Aufwandskonten gebucht, also AWR, AWB und so weiter. Und jetzt brauchen wir für diesen Ertrag, für diesen Umsatzerlös ein eigenes Konto. Und dieses Konto heißt UEFE, Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse bzw. Fertigerzeugnisse. Diese Konten, diese Aufwandskonten und das Ertragskonto, das sind Erfolgskonten, weil sie eben Auswirkungen darauf haben, ob ich Gewinn mache oder ob ich Verlust mache, das heißt, ob sich das Eigenkapital mehrt oder mindert. Jetzt schauen wir uns gleich mal den Beleg an, denn da steht der Betrag, den ich auf dieses Konto UEFE buche. Das sind hier nämlich die 30.000 Euro netto. Das sind die Erlöse, das heißt, mein Eigenkapital ändert sich um 30.000 Euro. Die Umsatzerlöse buche ich also 30.000 Euro und jetzt natürlich auf welcher Seite? Klar, auf der Haben-Seite, denn... Passivkonto-Mehrung im Haben. So, machen wir gleich die anderen Beträge auch weiter. Die Umsatzsteuer 5.700. Da kennen wir das Konto natürlich schon beim Verkaufen, nämlich UST. Da kann man sich auch merken. Umsatzsteuer ist eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. Also den Betrag muss ich dann letztendlich dem Finanzamt überweisen. Passivkonto-Mehrung im Haben. So, und dann habe ich noch meine 35.700. Das ist der Rechnungsbetrag. Den Rechnungsbetrag einer Ausgangsrechnung, den buche ich auf das aktive Bestandskonto Forderungen FO, denn ich habe jetzt eine Forderung gegenüber dem Kunden, der muss mir also diese 35.700 Euro dann noch bezahlen. Damit können wir die Ausgangsrechnung verbuchen. Wir haben diese hier nochmal als Geschäftsfall vorliegen. Wir brauchen jetzt drei Konten, einmal Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse, das Konto Umsatzsteuer und das Konto Forderungen. Die 30.000 Euro netto buche ich als Ertrag im Ertragskonto Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Dann haben wir noch die Umsatzsteuer im Haben 5.700 und den Rechnungsbetrag, also den Bruttobetrag, buche ich im Soll im Konto Forderungen. Tragen wir noch die Gegenkonten ein. Da haben wir also bei den Konten Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und dem Kontoumsatzsteuer, das Gegenkonto Forderungen und beim Konto Forderungen haben wir zwei Gegenkonten, das sind Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und das Konto Umsatzsteuer. So, damit haben wir folgenden Buchungssatz, Forderungen 35.700 an Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse 30.000 und Umsatzsteuer. 5700 Euro. Dieses Schema ist immer gleich. Wir buchen Umsatzerlöse als Ertrag im Haben, dazu die Umsatzsteuer und im Soll eben die Ausgangsrechnung, das Konto Forderungen.